Unsere Nachmittagsbetreuerin oder unsere Lehrerin und unsere Nachmittagsbetreuerin hat halt so etwas, ähm, wie soll ich sagen, erfunden. Äh, oder ja, also in diese Schüssel, wenn jemand eine gute Tag gemacht hat zu jemand anderen, kann, man, kann derjenige, der die gute Tat gemacht hat, einen Stein, also so einen kleinen Stein reingeben. Und bis Ende der Woche wird das gezählt. Und wenn man gute Taten gemacht hat, dann ja ist halt gut. Also ich habe auch manche gute Taten gemacht. Und es macht halt, es macht glücklich, wenn man gute Taten macht. Und das ist halt der Sinn der Sache. Ich habe schon Hilfe bekommen von einem Freund, der hat mir bei den Hausaufgaben geholfen und mir, mir ist es dabei gut gegangen, weil ich da alles richtig hatte. Vorher war ich ein bisschen gestresst, weil es war fast die Stunde aus und ich musste schnell machen, ich konnte gar nicht nachdenken und dann, dann habe ich halt meinen Freund hergeholt, also, es, ja, also ich habe ihn hergeholt und dann hat er mir geholfen und als ich, und, und als ich fertig war mit den Hausaufgaben, da war ich so gelassen und ich war, ich, ich war ruhig, also ich hatte jetzt gerade ein Referat vor, vor 20 Minuten ungefähr. Und da habe ich halt, da wollte einer, also einer meiner Freunde, hat sich nicht getraut, richtig zu so sprechen. Er hat immer gestottert und so. Dann habe ich ihn ermutigt mit, mit guten Worten. Und, und, dann, dann, und dann hat er das Referat gut gemacht. Also meine Worte waren so zum Beispiel, du schaffst das, ähm, hab keine Angst und ähm, du, du, du wirst es schon schaffen und ja, mehr habe ich eigentlich nicht gesagt und der hat es geschafft. <lacht> Mir geht es gut, wenn ich, also zu Weihnachten zum Beispiel, wenn ich Geschenke kriege, da halt auch zum Geburtstag und mir geht es auch glücklich, wenn ich, also wenn ich meine Freunde treffe, sehe und meine, und meine Familie auch. Und mit denen ein Spiel spiele oder so. Brettspiel. Das macht mich auch glücklich.